Woody Woods, ne? Let's go. Da wären wir. Wer in diesem Wald nicht aufpasst, läuft ja ganz schnell im Kreis. Oh, man, Vor langer scheiße. Zeit wurde in diesem Wald um den Titel des Superstars gekämpft. I'm sleeping. Doch aus diesem Kampf ging kein eindrückiger Sieger hervor. Heute nun soll sich die Geschichte fortsetzen. Yeah, Gaming. Hier bietet sich eine Chance, die man nur einmal pro Jahrtausend bekommt. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Denn ich bin reich! Ob jetzt über einem Toad. Ich scheiß auf alles! Ja, los geht's! Dann zeige ich euch mal, wie das Brett funktioniert. Ja, hier gibt so Pfeile. Und da ist noch einer. Und noch einer. Und die können sich so drehen. Und das ist kompletter Betrug. Das haben wir mit der Sparkasse abgemacht und dann ziehen wir euch das Geld bei der Bank ab. Das ist der Plan. Gut, dann bestimmen wir mal die Reihenfolge. Jo, die wirft direkt den... Jo, easy. Scheiße, Mann. Das beginnt ja schon... Yoshi ist verdient auf dem ersten. Danach kommt Peach, die ist auch gut. Domme. Und natürlich Donkey Kong. Kann der mal... Warum geht das Spiel nicht weiter? Klar. Doch, man muss ich bestätigen. Und dann kommt Donkey Kong, der Loser. Ein Startcash wie in der DDR. So, alles bereit, los geht's. Viel Spaß und und viel Glück. Kompletter Betrug, kompletter Betrug. Was? Lass ist mal bei Betrug, Betrug, <lacht> ach Betrug, ganz Alter, Alter. großer Betrug, kein Stern. Alter, let's go! Hey. Trash! <lacht> <lacht> <lacht> Man kann springen? Dann nehme ich den natürlich, wenn du mir den schenken möchtest unbedingt. Ihr hört auf. <lacht> ja, jetzt nochmal ein. <lacht> Wir beenden die Runde. <lacht> Ist hier oben irgendwo ein chance time Stern? Genau, ja! Stern. Wow! Das 1, 1, 1, 1, eins! Ja. Nee, also das ist frech! Bei Dominik hat hier das nicht gemacht! Wir müssen nicht weiter, das ist klar, oder? Dum, dum, dum. Scheiße! Wir sehen jetzt zwei Bots, die gerade das Spiel spielen. Ja, auf jeden Fall zwei Bots! Jetzt nehmen wir uns noch einen Stern. Gregor! Fangen wir gleich mal an, dann gucken wir gleich mal aufs Board. Ja, ja, Ey, dieser ein dumme Tryhard, ne? Hier. <lacht> Ach, ein Glücksfeld. Hm. Äh, Skeleton Key fände ich stark. Was das ist denn Hundepfeife? Ja, das ist Betrug. Hundepfeife ich, ich, kann man so reinpusten und dann wird die Sternposition geändert. Das ist absolut asozial. Dort läuft. Du musst jetzt Würfel in Domme. Ich glaube, versteht das Spiel noch nicht so ganz. Ja, ich ja, ich weiß nicht, was... was wie funktioniert diese? Lachen ja. lang gehen, das ist die Frage, die uns alle stellen. Wie funktioniert da denn oben? dieses Auto? Alter, wir spielt ey. gleich mal erste Runde ein Item-Mini-Spiel. Der Betrug geht los. Ah, ist das so ein Glücksding? Ja, ja. Was muss ich machen? Gewinnen. Gewinnen. <lacht> so ja. ja. Ich muss einfach drücken, ja? Ja, ja. Press the button. Finish! Ja, ja. Na, Alter, du ah. hast das schlechteste Item bekommen, du Verlierer. <lacht> Mach ich doch wahrscheinlich. Alter, let's go! Einkaufen, direkt einkaufen. Geht ja. mir alles, was du hast. <lacht> Generalschlüssel, <lacht> was ist das? Was macht das? Türen öffnen, auf der Map. Ja. Kaufe ich einfach mal. Kann man bestimmt mal gebrauchen. Oh, oh, oh. Alter! Der Dicke! Ah. Ah. Minispiel! Wo ist oh, überhaupt oh. der Stern? Oh, Na, das, ah, das hätte ich rechts machen können. Ja. Ich hab ja übel verkackt, what? Ja. <lacht> Ganz ehrlich, Gregor hat doch einfach auf äh, auf schwer gestellt den Bot. Das ist schon wieder eine richtige Minusaktion gewesen. Das war das war letzte Runde auch so. Die halt ich Fresse. Ich so, jetzt, jetzt, jetzt geht der Betrug hier los. Jetzt geht's los. Uch, die Pfeile haben sich gewechselt in Ruhe meine Sterne! Wollai! Ja. Also... Direkt hier es kann. Egal, wir müssen erstmal das Board view! Krieg auf View doch mal das Board! Double Dice! Double D! Double D! Double D. Also. Ah, guck, sie so. gönnt sich! Und jetzt lass mich raten... Sie Goldröhre! Schade! <lacht> Mit diesen... Nee, das, das gibst du jemanden. Achso. Kannst ja auch selber nicht geben. Soll ich einen geben? Kannst ja auch selber geben. Genau. Ich er will 1 eine Würfel, Ja. Er, er, will die, er will die Goldröhre. Alter, du bist so ein <lacht> Verlierer, ne? Der hat ja im <lacht> Dieb aber das war ein schlechter... War schlecht. Also musst ich ganz klar so sagen. Sorry, tut mir leid. richtiger <lacht> Affe. Let's go! Was ist dein du an deiner Rolle? Was krieg ich? eine Hunde-Pfeife. Keine Hundepfeife. pfeife Glückszahlwürfel, let's go! Oh nein! Oh, das ist so rückmustig. Was zurück, ist denn? Was das denn? Ich höre nichts, ne? Mach mal Sound an, bitte, Gregor. Wo <lacht> <lacht> Woher sind wir drin? Nee. Ich <lacht> merke, dass Peach gescriptet ist. Oh, Marvin! Hast du ja gerade eben nicht alle getroffen? Alter, let's go! Ich ja, sag, das ist das ist das halt ist schlechter an, ja. ist nicht Ganz, ganz großer Betrug hier. Nein. Gibt's Sehr hier Chance-Time so in der Nähe? Mhm. Krieg ich vielleicht den äh, Event-Space? Ja, ich hab auch schon einen ein Event-Space bekommen. Ja, ja, aber ich bin ja gut. Ferrero <lacht> <ein lacht> küsschen Wie Alter? Aber warum nimmst du nicht noch ein Item? Das ist dumm von dir. <lacht> wow! Warten wir 1, 2, 3, 4 noch! Mach mal Glück, Junge! Kompletter Betrug. Ja, Kompletter Betrug. Weder ist eine Goldröhre. Nur ein. Was? Was ist das mal? zwei. Was war das? Betrug. Betrug. <lacht> <lacht> Was, Was? Das kann nicht kann die Karte. Einfach doppelt an Sterne, oder? Okay, ja. Okay. Ja. Du bist so bad! Mein Gott, ey, 18 Münzen, so bad, ne? Das wäre mir jetzt peinlich, ne? Ist dir das peinlich gerade? Überfesseln! Wer leben ja, will ist. wie ein König, muss auch ja, bezahlen wie ein König! Überfesseln! Ja, echt so Bock, die mal platziert hat? Perfekt! Oh, das Speeeeeee! Warte mal, alle? Ey, du Arschloch! Alter, wer denkst du, wer du bist, Mann? Das war eine richtige Minusaktion, das weiß ich auch selber. Und nicht. So. Wow, vier, ja. Alter, mehr. Warte mal. Was ist das denn hier? Das Für Münzen ändert Mounty Ma Ma Maulwurf die Pfeilrichtungen. Wenn ich machen da der Reihe also, Donkey Tong. Eins, zwei, Jetzt, <lacht> jetzt, <Yes, yes, lacht> Da muss uh, ich jetzt mal rechnen. Dong! Warte don, don, don, don. don, don, don, don. ja, mal kurz. Ich muss mal kurz <lacht> überlegen. Um, Playable Playable Playable. Character. Yeah. Oh, well, denn Nö! Hast Nö, du das Teile war nicht Arscher! Gelesen? Das ja, ja nimmst du mit! In Peach, du holst den Münster! Ah ne, doch mal ruhig <lacht> Gleichstand! Ne, okay, wir haben mehr, wir haben mehr, wir haben mehr! mehr, mehr. mehr, mehr, mehr. Oh. Aber nur... eins, So bad, Donna! Für 1 gegen 3 ist es ganz schön low von euch! Ja, so ein geiler Charakter Runde 5! Aha! <lacht> oh. Alter! Aha! Alter! <lacht> Was macht ihr da? Diese sind zwar ballern einfach. Ach nee. Er hat verkackt. Oh fuck! Oh, das nutze ich, das nutze ich! Nee, das nutze ich nicht. 15. 20. Warum ja, gibt's die Betrügerwürfel eigentlich jetzt schon? Ach, Betrug. Ganz großer Betrug. Kein Stern. Alter, let's go! Ah! Mm. Oh, oh. Doppelcoins. 1 vs. 3. Jetzt wird abgezogen. Alter, halt die Fresse bitte. Jetzt wird abgecasht. Oh. <lacht> <Ey! lacht> <lacht> aber ich bin auch in der Mitte so ich aber immer... ah, Kopf Mann Kopf Headshot hä du bist da auch schon raus nein alles wegen Peach hä ja was war das denn das war ja so eingekauft Nee, also du kannst doch einfach die Fresse halten hier kriegst du ein, kriegst ein dickes komm schon von mir aber sind die Pfeile jetzt in die andere Richtung? Och man Weiß überhaupt Das ist wieder typisch Gregor Hauptsache die anderen verstehen nicht wie es funktioniert Aber er gewinnt oh, Goldröhre so. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Du bist doch ein Verlierer, oh no <lacht> Scheiße, Mann jetzt wird Alter, oben. die gönnt sich ja komplett, ey, was ist denn das jetzt? 8 7 600.000 Euro Jetzt kriegst du eine Goldröhre hm. Gibt's das überhaupt? Dom ist genau so ein Knecht, der auch die ganze Zeit nur auf die Map guckt. Das haben gerade eben gemacht, genau. Die 30 ja, Minuten aber da, da. Ja, da habe ich aber auch ein Item eingesetzt. Klotz. Unplayable hey. Hey. Ja, ja, komm. Kein, Keine, Ja, Betrug. Ja, keine Goldröhre, <lacht> keine Gold... Und keine Geisterlampe. Ach, ja. Ja, aber ich muss jetzt meinen Dreierwürfel einsetzen, weil er mir das sonst klaut. Also wenn er dir was klaut, dann diese Doppelkarte da, Marvin. Ich zeig's dir! Okay, kannst du mal die Fresse halten? Start. Ach! Ram, Alter! Ja, Tja, schon, schon traurig, ne? Scheiß Game. Das muss leider gemacht werden. So, und jetzt hol ich mir meinen Stern mal. Wie viel muss ich? 18. Das kostet schon. Du also, wenn das jetzt passiert, dann ratz dich aus. Opfer, Opfer, einfach ein Opfer. LOL. Ja oh, kriege ich für ein Pash Geld. Also, das ist doch schon wieder Betrug, gell? <lacht> ja, ich bin ich bin drüber. Ich bin drüber! Dann weiß ich auch nicht. Die betrügt jetzt auch. Ach so. Hm. Jetzt kriegt die eine Goldröhre, ne? Nee, okay, gut. So, jetzt, ich, ich mach hier mal... Hm. NEIN! Dumme wir. Das ist ein Random, oder? Das, das ist Random, Let's go! Schade, Let's go! Schade. Du scheiß Verlierer! geil! Das war deine Investition von drei Münzen, die nehme ich auch einfach an. Ich kriege aber doch eine Truhe. Boah, Tim Münzen. Naja, dass ich rüberkomme. <lacht> Engel. Ja, aber wir wird mit Feuer da sein. Nein, aber dass ich, dass ich, über den Pfeil bin, dass ich dann den Auto bekomme. So. Let's go. Nehm mal mit. Jetzt darf ich nochmal Würfel. <lacht> Geil! Mhm. Warte mal kurz. Was war das? Aber ich kann jetzt den, das ja, Item Das Item machen, hätte. So, das... Weil ich eins benutzt hab. Ja. Egal. Stern ist Stern. Yeah. Oh nein, sie bewegt oh, sich. Oh ja, Gregor, du bist so ein Verlierer. Das ist cool. Oh, das, das ist ja schön du so da. Wie kommst da nicht hin. Jetzt gibt's erstmal ein äh, 1 vs 3 Minispiel. spiel naja, wir gewinnen. Okay, und den Sieg gönne ich dir, weil das hast du richtig gut gemacht. 19 zum Stern. So. Ja! 1-1. Ja, du hast du schon. Er hat äh, Geld habe ich genug, gell? Runde <lacht> das, das ist geil, oder? Runde kann man so reinpusten und dann wird die Sternposition geändert. Das ist absolut asozial. Eigentlich muss ich immer genug Items yes. mir holen, damit ich meine Karte saven kann. Unten. Die kommen ja jetzt auch relativ oh, schnell hin. Oh, ich jetzt. ewig hin. <lacht> na, der hat den jetzt. Doch, ja, nicht. Ja, nice. Leid. Marvin? Ach, Mach doch, ist mir egal. Mich interessiert jetzt nicht wirklich. Geh <lacht> <Denen an>. Drei <lacht> <Penis>. Oh, <lacht> Alter. <lacht> Warte mal, ich muss ja denn. Ich hör jetzt endlich Meine auf Karte zu einsetzen und dann. Ja, dann musst du darauf bedicken, dass du, du in der Runde zu dir rummachst. Ja. Jetzt noch eine Goldröhre. Let's go. Das ist noch nicht safe. Das ist bestimmt erst zum Schluss. Ich hätte hier wo geht aber keiner eine Goldröhre. Das mache ich nicht. Okay. Easy, Mann. Easy. Yo, cool. Ah! Aber man kann springen! Nein! Richtige Hurensohn, die sagt mir gar nichts! Nein. nein, hat man nicht gesagt. Nein! Wobei, wieso richtig kaputt? Jetzt wird nee, erstmal abgecashed! Du Jetzt haben wir schon 8, Mille. Und hier gib die A noch! Es beginnt schon wieder der Betrug. Ich könnte ausrasten. Ich raste aus. <lacht> Hundepfeife. Ich raste aus. Ja. Ihr oh, habt alle so nicht. viele Münzen und ich gabel hier mit meinen 18 einfach. Oh, dafür habe ich einen Stern. Oh, ich bin halt ein Gamer. Ich nicht, oder? <lacht> ja. Kram. Warum setzt denn überhaupt. Eww. Eww. Der holt gleich den zweiten noch hinterher. Dann ja, schon. Aber das war jetzt dreimal unten und einmal oben. Aha. Ja, genau. Es. Sachen. Das ist Betrug. Huh? Das ist kompletter Betrug. Huch, nein, na ja, dann, dann nehme ich den natürlich, wenn du mir den schenken möchtest, so mein Ding. Hat er gerade das zwei Sterne so. in der ja. Runde? Hier, hört's auf. So, so, ja, immer, alles Warte mal so. gucken, vielleicht, ich hab nicht genug Münzen, leider, aber... Ja, jetzt noch mal ein. <lacht> Wir beenden die Runde? <lacht> nein, aber, also, nicht gut, so, ich habe noch so Dreierwürfel. Ja, oh, jetzt hab ich kein Geld mehr, ich arme. Hier oben irgendwo Chance Time. Ja, das ist Chance Time. Oh mm. mein Gott, nein! So los geht's, Donkey Kong. Okay, was kann man da machen? Chance Time, Chance Time Donkey Kong. Ach so. Hm. Komm, spiel doch mal einen Stern. Mach doch mal einen Stern, genau. Ja. Stern. Und jetzt von Donkey Kong. Okay. Betrug? <lacht> <lacht> <lacht> Du bist so ein Opfer, Gregor. Komm schon. Ja! ja. Wie geil. Hör <lacht> äh. Ja! zu rennen. Ich hab nur einen Punkt weniger... Ach, Scheiße. Scheiße! Weil er den Scheiß-Liebesbrief bekommen hat. Ich kack dir in dein Gesicht. Ich hab gerade einen Scheiß-Stern verloren, Marvin. Also bitte. <lacht> du bist so ein Opfer, ne? Du bist echt ein Opfer, muss man sagen. Echt? Ich hab gedacht, du fuckst Leute damit lieber ab, irgendwie... Ich hätte ihn gerne, aber ich hab' nicht genug Münzen. Ja, ich habe auch nicht genug Münzen. Heil. Ja, Münzen neu sortieren würde ich jetzt feiern, eigentlich, ne? Das ist eine richtig gute Runde, auch schon die letzte war richtig. mach mal bowser -Mischer. Oder gebowser die Hälfte deiner Münzen. Ah, ja, 15 Münzen ist auch witzig. Ja, hätte ich auch gerne. Also, ich habe wirklich keine Münze verdient, keine einzige. mehr. Was er Arsch ist. Ja. jetzt muss hier eins kicken. In dem Falle gieße ich mir kurz noch ein bisschen Pepsi ein. Nee, du würfelst jetzt erstmal und dann kannst du dir Pepsi eingießen. Jo. Ja, ja, ja, ja, ja. Item war smart. Jetzt musst du nur performen auch. Was? Wow! <lacht> wow! Das ist, ja wie, das ist ja wie, als würde ich im Real Life schlagen, sowas. Aber wer ist <lacht> mit dem Bowserfeld? Ich glaube, es ist der 10. Platz, aber da kommt dir die dritte Welle. Mega. Tolle Sache. Bowserfeld. Ah, ja. 1, 2, 3, und ich krieg doppelt Coins. Sauber, ich, ich hab Peach getötet. Ich bin stolz drauf. Let's go! Wie war es mit dem doppelten Münzen? Du bist so ein Vanierer, Gregor. Wo ist die alte nochmal? Da unten, okay. Du kannst voll gut dein Ass bewegen, Gregor. Hast du das irgendwo Wie Geklaut! COP-Item im item -Bag und dann ist alles. okay. So, Nein. im allgemein, was soll ich eigentlich? Der kommt also, in Richtung Stern, das Betrug. Genau. Goldröhre! Nein. Oh, ah, nee. Hätte die Goldröhre kaufen sollen, egal was passiert. Mhm. Nee. Eigentlich. Nicht. <lacht> <Start>. <lacht> wow, <lacht> wirklich? <lacht> Warte. Oh weh. Peach gewinnt das Ding, Alter. Lass mich doch in Ruhe! Ah. Oh, Peach gewinnt. Peach macht doch mit. Nein, warum? Warum ist mal am Let's go! Bin ich Stern, bin ich, bin ich, Stern, bin ich Stern! Gregor, was sagst du? Was sagst du? Gregor, was sag was! Interview! Ich möchte mich zu der Situation bitte nicht äußern. Oh, Stern! Das drückt er mir. <lacht> Richtig gerecht einfach nur. So. Und jetzt, wow. den, jetzt. jetzt so, dass ich noch einen Pechwürfel habe, damit ich nächste Runde den nochmal bekomme. Ich hab gerade gelaggt. Puh, ich oh mein ihn. Gott, Gregor, nein. Ich hab ihn. ihn. Du ja... <lacht> <lacht> ich... Oh, toll! Ich predikte die Zukunft. Ich würd's, ich würd's... Okay, warte mal, es betrug. ist gar nicht... Betrug, Betrug, Betrug! Halt's Maul, halt's oh, Maul! Oh, geil! Wer dir! Bringt mir das? Ja! Also den, warte, jetzt kann ich mit einer 3, komm ich auf den Dingens. Oh, also zwei. Los. Mal, ich zwei zu 2. Gönn mal, Glebe. Pade der Angst. Nee. Oh, jetzt wird Uff. abgestrandet. Let's go! Dann nehmen wir uns den Sack doch direkt mit. Oh, no. ja. Ich weiß nicht, ich direkt mit Crew schnapp, Die betrügt auch, ja. ja, guck mal, wie die abcashed hier. <lacht> ich geh aber mit null ja. Münzen raus. Ich auch. Jo! Die Cash absolut dreimal ab, in Tour, ja. Junge. Sieh doch ein, du Bastard! Und komm nicht nee, Jawoll! Ja, boy. Yeah, also. <lacht> Jawoll! Aber, aber Leute, ja. das ist eigentlich gut für uns, wenn die viele Münzen hat, weil dann kriegen wir vielleicht bei einem. Ah, du Bastard-Spiel! Dann kriegen wir vielleicht bei einem Bowser-Dingens mehr Münzen. Alter, Gregor. Ich will das Cash, ich will Super. das Cash. Du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Schade. Oh nein! Sind wir doch auf dem gleichen Platz. Scheiße. Jetzt wird Peach einfach den Chomper benutzen. Wenn ich jetzt eine 1 würfe. Na du Opfer! Komm Peach, komm Peach, täuscht mich nicht. Oh, die ist so schlecht! Ach, sie holt dir den jetzt gleich einfach selber mit irgendwie Betrug, mit Goldröhre oder so. Nee, die ja, jetzt hat, eine Röhre. die hat sich eine Röhre geholt. Die hat sich eine gold. Goldröhre geholt. Ich finde, die heute kriegt aber keiner eine Goldröhre. Schade. Also nicht schade. Ich wollte gerade sagen, ey, was beschwert er sich? Um das Gott? das äh, wollen wir mal schön lassen. Aber die Sache ist, ein. ein. äh, wie heißt das? Ein Chancefeld Dass man Sterne Chance, tauscht und dann bin ich im Arsch. Ja, jetzt ist es oben, also das ist doch so Betrug. Ich gehe zum Buhu. Ich weiß mal, was meine Mission ist. Ich würfel ich zwei Zehen und bin beim Würfel. LOL Let's go! Let's go, ja, Alter! Auch noch Pasch! 20 okay, bis zum Stern hier Sachen, ne? also Ja, aber stimmt die Fallrichtung Warte gestellt. mal, 25, 25 Goldröhre? Nehmen wir doch mit, ich hab genug Münzen Ich find, hier runter geht aber keiner eine Goldröhre ja, Das kein geil. Das kannst du jetzt niemandem erzählen, oder? Das ist, das war einfach kompletter Betrug von Das Vorder war bis purer Euro. Skill Wow und nochmal oben, Habibi, ich küsse doch dein Herz. Ich habe ja noch die Goldröhre, oder? Ne? Ah, ganz großer Betrug, ganz großer Betrug. Ja, jetzt, noch, jetzt, noch ein, jetzt noch ein Stern, dann ist das. Gut. Danke. Schade. Muss schon einsehen, wie großer Betrug das gerade war. Bitte. Nee, nee, das war Skill. Kritzelkreis, Daran ist krieg auch richtig bad. Der Typ ist ein richtiger Noob in dem Spiel. Wir, Wir müssen, müssen das da hier so ein, so reindrehen. Okay, okay. Äh, ich gehe nach unten, du nach oben. Mhm. Nein! Er ja, bewegt auch noch! Nein! <lacht> <lacht> <lacht> Dame, was machst du? Ich bin so sauer. Du musst das umkreisen, Domme! Ich disconnecte. Ich disconnecte, ganz toll. Alter, also daran ist Gregor auch richtig bad. Der Typ ist ein richtiger Noob in dem Spiel. Die Die Spiel. Wir hier wurde gerade ein Bein gestellt, mehrmals. <lacht> Ich extra für dich gemacht, Gregor, ne? Dieses, dieses aber ich bin enttäuscht von Das ganze Brett dir. ist doch einfach so ein Betrug, ne? Kriegst du hier die Goldröhre einfach? Ja, ich will's... Ja, wenn ich ein Itemback kriege, kann die da drin sein. Also gib mir ein Itemback. Danke, und jetzt Heils die Goldröhre. Maul. Maul. Oh, eine Was? Goldröhre. Oh nein! Ich hätte hier runterkriegt aber keiner eine Goldröhre. Oh weh. Jetzt wird abgecasht. Jetzt hol sich alle nen Stern. Außer ich. Ja, weil du beim Minispiel verkackt hast damals, das wissen wir beide. <lacht> ja, ja, weil du ja, erstens bei, bei Chance-Time gelackt hast und dann nochmal beim Würfeln gelackt hast, hast du so viele Sterne Nee, gemacht. das war puh Skill. Ahahaha, <lacht> <lacht> <lacht> nochmal zwei, fünf gut gemacht! Vier Sterne oh, hast du Oh fuck, nein. Ja, ja! Ja, Dom, du Verlierer! Och, Pietsch, du kleine Alter, zum Glück wurde mir das nicht geklaut, so gut von mir gespielt schon wieder. Weil du der Erste warst, du hattest zu viele Münzen. Ja, und so dreht sich die... S Drehung. Hä? Ich gehe weg von da! Hm? Wer kriegt die Geisterglocke? Bei mir leckt das Spiel. Bei der Nase von jemand anderem, oder wie? <lacht> Ich krieg Oh, du <eine> kleiner Hurensohn! Was ist eigentlich falsch bei dir? Let's go, Alter, du so sauer auf mich. Und ich bin so stolz auf mich. Sterne halten. halten! Weil da ist ein Stern drin. <lacht> Let's go. Bei mir nicht das. Warum leckt das? Ja, weil irgendwer von euch eine schlechte Internetverbindung hat. Cool. Ich jetzt sterbe, dann disconnect ich. <lacht> <lacht> <lacht> Was? Nein, nein. Oh, Wer hat das Elftes, weil Nina mich gerade anruft, dumme. Ich bin mich grad über WhatsApp an, davor über normal. Selina, was denn? Ich spiele an Mario-Party. Ich gewinn' grad. Ich gewinn' grad. <lacht> jo, <Ja, war> Marvin! <mit. lacht> ich finde hier runter geht aber keiner eine der Goldröhre. Okay, jetzt sind wir doch dabei. <lacht> Preis, guter Preis. Ja, let's go! Was da? ich kann nicht sehen, ich Warte mal, warum ist was denn der schon wieder denn? da, der Stern? Ich hab keine Münzen! Und. Normal würfeln. Komm mit. Kannst du mit einem zufälligen Spieler tauschen? Auf der Map. <lacht> <lacht> Scheiße! Oh no! Oh, Scheiße! Oh no! Oh no! Oh Es verliert auch noch Münzen. Ja, 2 gegen 2 spielt, Doppelkönig. Doppelte Münzen. Münzen. Marvin mit Peach Das wird los. 1 1 1 1 1 1 1 1 Okay Okay jetzt machen wir das, ich störe überhaupt nicht wahrscheinlich Nee, nee, war eh nicht Los geht's Marvin, der kommt 1 1 1 1 1 1 1 1 Dominik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 auf den Feuerball 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dominik, 1, 1, 1. Ich sag eins, ja, die cheaten sowieso. eins. Ich einfach nur links und rechts die ganze Zeit. Ihr seid so eine Verlierer, ey. Ey, warum macht ihr das nicht? 1. 1. Ihr könnt doch einfach, bewegt euch einfach, ey. Seid ihr schlecht oder Kannst du nicht mal so ein paar Münzen abgeben in einem Minispiel machen? Also, das ist echt... Die kann man so nicht gönnen. Dafür gibts es einen Luck. 5 Runden. TikTok. Gregor ist der letzte. Vielleicht kriegt er ja noch eine Goldröhre. Das fände ich ganz angebracht. Yoshi ja. Yoshi soll noch einen Bonus kriegen. Geben wir ihm eine Goldröhre. Würde ich auch sagen. Das ist eine gute Idee. Ach, Gott, das ist ja so Betrug. Ich finde die Runde keine Goldröhre. Welches Item möchtest du denn wegwerfen für die Goldröhre? Finde ich gut. Das mal das Gold. So, dann können wir das Spiel jetzt ganz fair weiterspielen. Und sechs Münzen mehr, sechs Münzen und die Bank kriegt Cash und es gibt Gegner-Mini-Spiele. ist alle Bescheid. Außer Donnelly, der versteht das Spiel nicht. Nee. Neun zum Ich muss auch Stern. meine Sterne alle verschenken, ne? Das ist wichtig. Wo ist denn der Stern? Vielleicht komme oh, ich auch unter dir. Ich weiß doch nicht, <lacht> Okay, darf so diese Runde nicht, nicht gewinnen. Er darf auch nicht zweiter sein. Richtig geil. You Gut. Ah, schade. Nooo. Ich hab einen Stern! Oh nein! Gregor! <lacht> Was ist denn rundepfeife Hundepfeife? Ja, das Betrug. Wunderfalper kann man so reinpusten und dann wird die Sternposition geändert. Das ist absolut asozial. Ja, die hat bei Dom ja. auch nicht gemacht. Ja, bitte, bitte. Oh ja. Nee, also das ist frech. Bei Dom Du die Katze ja. das nichts gemacht. Ja! Was soll ich das? Peach ist so eine fette ja, Peach ähm. stinkt so heftig nach Schweiß, ne? Und die, <lacht> die will auch haben, eine Goldröhre. <lacht> ja. die aber Goldröhre. Ja. Sie gewinnt keine Kanäle Goldröhre. Völkern. Oh je. Oh, yeah. oh. Alter, er nimmt dir den Stern weg. Komm schon, Da ah, Sei Ding. ein Mann! Nein! Jawohl. Jawohl, das ist eine 20. Nein, die Richtung ist doch ja. eh falsch! Die Richtung Nein. ist falsch, aber trotzdem. Es ist ja auch eine 21 nur. Ich hab mir eine Goldkolle <lacht> Scheiße. Ich bin so sauer einfach. Kriegt Gregor dieses Scheiß, äh, Warte mal kurz! Warte mal kurz! Ein Scheißstern. Ich finde das, das ist keine Gewinner oh geil. Mann, ja. das ist, ich spiele nicht oh, mit dir. Ich spiele nicht mit dir. Ja, wir müssen nicht weiter. Ist <lacht> klar, oder? Okay, ja, das das ist klar, ist okay. ja. Hey, oh, für den Minispielstern spiele ich mit dir. Für den Minispielstern. <lacht> Aber nicht für den Natürlich! Dich, das würd ich nur noch mal sagen. hier! Ja, komm, Ich muss zweimal spammen, glaube ich. Ja, ich muss zweimal spammen. Ah, nee, hier ist Y. Nein, wir heute! Ja, okay, ich will euch. Ich spring doch! Scheiße! Nee, nee, nee! Nein! Ich <lacht> Bringt der nicht! <lacht> <lacht> <lacht> konzentrier dich jetzt, du Arschloch! <lacht> ah, okay, ja! <lacht> ja, wir müssen nicht weiter, ist <lacht> <Leute>. klar, oder? <lacht> konzentrier dich! Konzentrier dich! Ja! ja. ja. Hör hey, das war eins kaputt! So! Mach mit! Jawohl, und drehen, drehen, drehen! Und. Ralli, li, li, li, li, li, li. Rauf Was Rauch, Rauch, Rauch, Rauch, Rauch, ich Rauch, Rauch, Rauch, warte Rauch, Rauch, Rauch, mach das Rauch, Rauch, Rauch, Rauch, Rauch, Stopp, stopp, Rauch, stopp, ja ja Jawoll. ja Rauch, Ja wir Rauch, Rauch, Rauch, Rauch, uns. Rauch, <lacht> wir Rauch, Rauch, Rauch, Rauch, Spam, spam, spam! Aber alter ist eigentlich... Ja, das ist das beste, Minispiel <lacht> ever! Hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, Was ist das für ein Trash? Junge Junge, Junge, Junge, Junge, raus Junge, Junge, Junge, Junge, Junge! Okay, okay, let's go! Wo sind sie, Du warst ein Stein, du warst ein Stein an meiner, an meinem Fuß, aber es war okay. Winner! Das ist so, ich scheiße. Letztlich ist also Geld verdient. Wir Darauf gibt's natürlich erstmal ein... Gutes Spiel, das war wirklich ein richtig geiles Spiel. Wie hieß das? Müssen wir uns merken. Hä, warum ist es jetzt nach rechts? Ja, das habe ich ja alles... Äh hey, ich habe es doch extra umgedreht. Nein, das ist nur das, wo ich draufstehe. Wird umgedreht. LOL. Danke. Aber die Geste hat gezählt, dass ich das nehmen wollte. Die Sache ist, deine Röhre hat halt kein Value, wenn du kein Gold hast, ne? Ja. Deswegen spiel ich jetzt auf Minispiele. Das ist echt bad. Ich weiß ja, du wer ist dabei, wenn hier Milky Chance ist ja. In Marvin, ich bin für dich. Danke, Mann! Was oh, ist das doch Oh-oh! Oh-oh, wird. ein Stern wird genommen, Stern wird genommen! Nimm ihn einem Stern ab, los! Ja! Geil, jetzt, jetzt, äh, jetzt hole ich mir die 100 Alter, Alter, Sterne, Alter! deine Fresse! Jetzt kommen die 100 denn? Sterne, und... Wer? Hier ist es. Nein, das ist auf keinen Fall. Jaaaaaah! Du ein Opfer! Let's go! Oh, gr Was sagst du dazu? <lacht> so ein Disconnected! So ein Verlierer! Geil, Mann! Hä? Du schwimmen, Gregor. Ich finde, du hast es einfach. Ich recht würde sagen, wer mit dem meisten Skill gewinnt am Ende. Das denke also, ich auch. Das sehe ich anders. <lacht> wird mir eh alles vor die Nase weggeschnappt kriegt sie eh nichts so auf die reihe Alter, ich krieg jetzt erstmal ein dickes Alte Uhrensohn Spiel ein ich muss das gewinnen die Scheiße. Nutella Schnitte Scheiße. Verlierer! Du bist ein Verlierer! Trust. Wie kann man ja, eigentlich man. so gegen den, gegen den Spieler hier gehen, oh. der auf dem letzten Platz ist? Was für Ich, ich gewinne ja einfach mini Spiel. Was willst du? glaube, so so, Wie kann Hates man so auf den letzten Teule. Platz spucken? Wie kann man so abgehoben sein, so arrogant? So du <lacht> hast 19! Du hast ganz dein Ding nicht benutzt! <lacht> du kannst eins nicht benutzen, ne? Warum benutzt die das jetzt? ist die Lost so, oder was? Mini-Spiel, da bin ich fest von überzeugt. Ich programmiere das kurz, dass es ein Double-Game-Mini-Spiel ist. <lacht> Betrug. Ehre genehmt. Nein! Ich hab Schlecht ihn noch getötet kann man sein! Das ist echt so, ich bin kein guter Gegner, aber du verlierst trotzdem. Halt die Fresse. Overwatch. Oh, das war... Pfeifet. Kiss mm. game Ja doch, wir müssen noch mal ineinander. Ja, es ist ihm die go. Münzen. Dann kann er dir keinen Stern mehr klauen. Yo! 17 Münzen! Danke, danke. Danke, Buhu. Mann! Warum gebe ich ihm überhaupt Tipps? Bin ich dumm oder was? <lacht> ich weiß, doch keiner keinerlei Gold als am Ende mal. da kriegt ja wegen Minigame noch eins. Let's go! Gib mir all dein Siehst Geld. Ach so, er kriegt ja all sein Geld und kriegt so Buhu, Alter. Die Systeme, und Strategien sind ja. sein Betrug. Dann gucken, wem ich den Stern nehme. Im Krieg vor. Ey, Pieten, mir geht's ja nur darum, dass ich besser bin als ihr. Wir brauchen das, das Geld-Mini-Spiel. Nein. Ja, <lacht> 30 Sekunden? Hey! Ja, Brauch easy. auch gar nicht 30 Sekunden. 30 Sekunden. Scheiße, ja. 62 Münzen, ey. Ja. Das ist einfach nur kompletter Betrug hier. kompletter Betrug ist. Das ist natürlich doof, ne? Keine ja. Münzen. Ach du so, er hat gar keine Münzen. Oh Gregor. No, das, das wird mich jetzt sauer machen, wenn ich Gregor. Das mein was gerade wir ist. Ehe Oh mein Gott. Nein. Wir alles, Nein! Hähnen wir alle. gehen wir alle. gehen wir alle. Ehe wir alle. Ehe wir alle okay, das ist halt ein dumm. Ach komm. Ich ah! <lacht> <lacht> Gott, will mich mich. Komm Gregor, mich. Mach's. Mach's doch. Okay. Komm, gib mir die Sterne wenigstens. mir nicht. den Stern geben. Ja, boah, <lacht> Leder, ich bist Das ist doch viel zu nett. Also, dass du mir das mit Absicht kriegst, guck mal, da gibt's auch einfach ein. Da, da gibt's ein dickes Hurra von mir. Oh. <lacht> okay, das? Peach das ist töte so ihn, geil. töte ihn, alles, alles! Leider. Genau. so unterhaltsam, aber der Scheiß ist auch so Wow. Wir, wir sehen hier zwei Bots, die gerade das Spiel spielen. Ja, auf jeden Fall zwei Bots. Ja, das war... Domme, du musst dich doch anstrengen, du könntest... Bring Lachen dann! Dominik, du musst dich konzentrieren! Sei kein Verlierer, sei ein Gewinner! Oh! Du könntest Marvel noch den Stern, ne den Sieg nehmen. Verdammt. Na. Der cheater doch. Ja, was mir egal, ob ein Bot über mir ist. Das für mich ist nur das Wichtige, dass ich über euch bin. Mir wollte Dominik in der zweiten Runde oder so meine Karte nehmen. Und jetzt werde ich ihm seinen Stern nehmen. Und nochmal 10 Münzen. Noch extra Geld. Danke! Nee, ich finde das fair. Das ist, also, das ist gar nichts fair. Nichts. Das ist reiner das Betrug super. von vorne bis hinten. Jetzt nehmen wir uns noch einen Stern. Gregor. <lacht> ist das geil? Das Spiel macht so viel Spaß. <lacht> <lacht> das ist echt so. Alter, Kegor, noch, dass Alter. Wir, wir müssen Ey. einfach alles übernehmen, nehmen, was letzter ist. Dürfen wir nicht kriegen. Wir dürfen nicht die Bienenbarbe bekommen. Dann gibt es okay. wahrscheinlich so. Okay. Wir sind Oder nacheinander. Wir müssen das so machen, dass Peach ein hat, den sie nehmen kann und Marvin dann nachher nur noch die Bienenbarbe nehmen kann. Dominik. Weil mhm. wenn ich jetzt zwei nehme... Ich mache das super smart. Es geht, Leute. Jetzt. Achso, oh, nee, ich hab gedacht, das ist die, In das ist die Zeit. Ja. Ach, ihr seid so dumm. Haben noch hab genug Zeit, dass du stirbst, Marvin. Ja. Ist er raus oder was? Achso, so, das gleiche Spiel ziehen wir jetzt mit Marvin ab. Äh. Ja. Sehr gut. So also gut, nimmst zwei Dommer. Ja. <lacht> Vor allem wie Dame sagt doch, geht doch. <lacht> ja, geht doch, Marvin, ey. So. Natürlich, Guck, <lacht> <gewinnt hier>. <lacht> <lacht> Natürlich hat das geklappt, du bist einfach nur dumm Mann Marvin, Alter Und das ist einfach nur Luck, wer als erstes... Wer die, die, ganze Runde, die ganze Runde so gut gespielt und jetzt hier versagen Also das ist traurig Tja, ich glaube, ich hätte... Okay, gerade verkackt Nee Kann ich doch gar nicht Nimm zwei. <lacht> Nimm zwei. <lacht> ja, als du 2 gen... Nee, es macht keinen Unterschied das so oder So nee. das macht keinen Unterschied, gemacht. Ja. Finish. Ja, fühlt sich das an Dorme. Scheiße, ne? Du hast es zuerst, du hast ja erst verkackt. <lacht> Tja, weil ich zerteamt wurde vor zwei Ehrenlosen. Richtig, so muss es aber auch. Payback nennt man sowas. Warum gewinnen wir sind zu Ende sein. und jetzt verteilen wir noch die Bonussterne. Der erste Bonus ist der Geldbonus und den kriegt natürlich auch nochmal der Marvin, weil der eh zu viel Geld hatte bestimmt. Ah ne, Peach! Ah gut, dann gewinnt Peach das Spiel. Das finde ich auch gut. Der Minispielbonus, den kriegt natürlich Gregor, weil der am meisten bewiesen hat. Wenn jetzt ein, jemand anderes als Peach gewinnt, habe ich schon gewonnen. Oh, oh. Ach, Peach kriegt den auch. Und ja, als letztes der Event-Bonus, den kriegt jetzt aber Gregor, um auf dem vierten Platz nicht Geht ganz auf so Peach. scheiße Peach. auszusehen. Peach. Ach, ja, Den geben bei dem Blöden. Scheiße auf. Wer wird der letzte sein, fragt man sich. Oh oh. Mhm, Gregor. Oh, Dumme! Ah. Aber wer wird jetzt der Gewinner sein? Für immer? Das bin ich. Das Brett ist schuld. Nee, das ist einfach. Du bist der Superstar. Richtig. Here we go. Die Runde geht aber keiner an der Goldröhre.